Ich muss aber leider eine kleine Kritik anbringen, und zwar muss man als Politiker viel aushalten. Es hat vor kurzem im Kurier einen tollen Bericht gegeben, was es so gibt von Bedrohungen, Beschimpfungen und so weiter. Das ist mir bewusst. Wir haben auch versucht, in den letzten Jahren, glaube ich, als Gemeinderat insgesamt sehr transparent vorzugehen, mit allen Informationen an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir haben Dinge gemacht, die oft, was die Transparenz betrifft, glaube ich, Hart an der Grenze waren und die Bürgerinformation gelebt und wenn es dann darum geht, dass man sich selber schützt und wir auch sehr tolerant und haben quasi viele Dinge, die weit über eine gerechtfertigte oder eine berechtigte Kritik hinausgehen, erhuldet und ertragen und nicht darauf reagiert, Ich muss aber sagen, wenn es dann um die Mitarbeiter im Gemeindeamt geht, dann muss ich hiermit ganz klar festhalten, dass jede wieder gefilmt, dass Dinge, die missbraucht werden, äh, und Mitarbeiter gefilmt werden und Mitarbeiter fälschlich beschuldigt werden. Ich weiß nicht, wer das letzte Video gesehen hat. Wenn man absichtlich Aufzeichnungen, und die Geschwindigkeit betrifft, fälscht oder Dinge aus dem Zusammenhang reißt und behauptet, dass Mitarbeiter dort ein paar fahren, sie definitiv nicht getan haben, sondern die im Auftrag im Sinne der Gemeinde nachgekommen sind, das übersteigt eine Grenze und ich glaube, wir alle kommen überein, dass wir in den letzten vier Jahren versucht haben, ein respektvolles Miteinander zu machen. Und wenn jemand sich bewirbt, um ein Mandat im Gemeinderat, dann ist das, glaube ich, auch in Zukunft für denjenigen von Vorteil, wenn man sich diesen Säzen oder diesen Umgangsformen, wie wir sie jetzt gelebt haben, unterwirft und sich daran hält.